Präsentiere ich heute halt den Solar Power. In diesem Solar Power sind vier Modelle, die mit 160 Bausteinen gebaut werden. Es gibt die vier Modelle sind ein Ventilator, ein Solar angetriebenes Auto, ein Schiff und ein Propeller angetriebenes Schiff. Dieses Schiff bauen wir heute. Jetzt machen wir mal auf und gucken, was drin ist. auf jeden Fall ein paar Bausteine und hier ist die Anleitung, dieses Schiff wollen wir heute bauen. Aha, hier ist ja dieser Salamotor und hier ist die salarpelle Jetzt ziehen wir das erstmal. Das Sortier diese Stangen hier raus. Dann die Räder. Natürlich gleich zusammengebaut. So, jetzt haben wir alles sortiert. Und jetzt packen wir mal diese Solar-Sachen aus dem Schraubendisch. Anschlüsse da dran. Den Motor noch auspacken. Das ist ein spezieller Motor, den darf man nur ein Solar hängen. Und schon sind auch diese Stecker dran. So, dann fangen wir jetzt an mit dem Schiffbau. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Also tun wir es unter das Licht. Funktioniert ja echt? Cool. Wenn man es jetzt wegzieht, ist aus. Test mir jetzt auch mal draußen. Das funktioniert ja tatsächlich. Und wenn ich jetzt nicht mache, geht es auch so. Fischertechnik. Technik spielend begreifen.